Ja, vielen Dank für die äh, sehr freundlichen, einführenden Worte, Frau Rohle. Ähm, herzlichen Dank auch für die Einladung und ich freue mich wirklich sehr, meinen ehemaligen Chef hier wieder zu treffen, Herrn Fischer, <lacht> ähm, der mich hat gehen lassen nach Tübingen vor einiger Zeit. Ähm, ich darf Ihnen äh, selbstverständlich auch äh, sehr herzliche Grüße von Herrn Professor Lachner ausrichten, den ich heute hier vertreten werde. Wir haben gemeinsam diese, äh, diesen Vortrag vorbereitet und äh, auch in der Vorbereitung zu diesem Vortrag, zu diesen Folien, haben wir uns den Tagungsrahmen äh, angeschaut. Einige Vorträge sind äh, zum flip Classroom äh, gekommen, das haben wir jetzt eben gerade schon gesehen und mir ist so ein bisschen der Gedanke gekommen, ähm, ja, es ist eigentlich ganz nett, so ein Abschlussreferat zu halten, denn man kann, man darf das ein oder andere rekapitulieren und reflektieren. Man darf aber auch das ein oder andere noch mal herausgreifen, Pointierungen setzen und vielleicht noch mal mit einer anderen Brille anschauen. Und wie Sie sich vielleicht denken können, wird es die Brille der empirischen Forschung sein, der empirischen Bildungsforschung. Aus dem Stall komme ich, aus dieser Ecke komme ich und ich habe Ihnen einige, sage ich mal, aktuelle Funde mitgebracht äh, zur Thematik Selbststudium, Flip Classroom, aber auch der Einsatz und die Unterstützung von digitalen Medien für diese Lernprozesse. Die Digitalisierung ist angekommen in der Gesellschaft. Es ist ein relativ ja, prominentes Thema zwischen positiven Stimmen und negativen Stimmen. Die Digitalisierung äh, dringt, unweigerlich in alle Lebensbereiche vor, in die privaten Bereiche, äh, private Lebensbereiche, aber auch in die beruflichen, professionellen Lebensbereiche und natürlich auch ganz sukzessiv und ganz intensiv in den Bildungssektor, in die Schulen, in die Hochschulen und auch in die Universitäten. Und somit wird die Digitalisierung zum zentralen Schlüsselproblem auch in der Hochschullehre, denn die Medienbildung soll nicht nur für Schülerinnen und Schüler und für uns alle sozusagen relevant sein, sondern eben auch ein integraler Bestandteil universitärer Ausbildung. Was das jetzt heißt im Zusammenhang mit Selbststudium oder wie ich sagen möchte, selbst reguliertem Lernen, heißt, dass die Hochschulen aufgefordert sind, Angebote und Gelegenheiten auch zu schaffen, mit digitalen Medien zu lernen, mit digitalen Medien selbst gesteuert oder im Selbststudium zu lernen. Das heißt vielleicht auch, das ist der zweite Punkt auf dieser Folie, dass digitale Medien im Bereich Bildung oder in Bildungsinstituten ja, so nach und nach mal abgesehen von WhatsApp und Facebook eben mehr noch als Bildungstechnologien wahrgenommen werden von den Studierenden, auch im Sinne von lebenslangen Lernen. Genau. Jetzt hatte ich das schon angedeutet, so ein klein wenig Selbststudium, selbstreguliertes Lernen, das ist heute hier das Thema der Tagung, Anywhere, Anytime, Everything, wenn ich es richtig äh, äh, in Erinnerung habe. Und ich würde mir ganz gerne erlauben, das nochmal ein klein wenig zu unterfüttern mit äh, Theorie. Ja, also Selbststudium, sei es in Form von flip Classroom oder in anderer Form, hat ein bisschen was mit selbstregulierten Lernen zu tun und äh, da steht natürlich auch ein Konzept dahinter, das ist Ihnen bekannt, nehme ich an, ähm, ein Konzept oder ein Modell, das das Lernen im Selbststudium in bestimmte Phasen, die aufeinander, aufeinander folgen, einteilt. Es gibt eine Phase vor dem Lernen, während des Lernens und nach dem Lernen und in dieser ersten Phase ist natürlich wichtig, dass man sich selbst Lernziele setzen kann, dass man sich selbst motivieren kann zum Lernen, dass man das eigene Vorwissen in irgendeiner Art und Weise aktivieren kann und natürlich auch bestimmte Lernstrategien kennt, die man einsetzen kann zum Lernen. Dann eben genau in der, in der zweiten Phase, während des Lernens, diese Lernstrategien, wie zum Beispiel Wiederholungsstrategien, das ist sozusagen die etwas, äh, weniger äh, anspruchsvollere Strategie, mehr noch Elaborationsstrategie noch anzuwenden und das eigene Lernen, den eigenen Lernprozess zu überwachen und zu regulieren. Die dritte Phase nach dem Lernen und das könnte vielleicht auch äh, eine Präsenzphase sein, im Flip Classroom Setting, äh, ist dann dazu da, äh, zu schauen, habe ich mein Lernziel eigentlich erreicht? Wie habe ich es erreicht? Wie habe ich es bewältigt? Und welche Schlussfolgerungen äh, kann ich daraus ziehen, aus, meiner, aus meinen Handlungen, aus meinem äh, ja, Erfolg oder Misserfolg? Jetzt frage ich mal ganz kurz zwischen, ein kleines Glas Wasser wäre wirklich toll. Ich merke gerade, dass meine, meine äh, Stimme sehr trocken wird. Wie wir heute schon gesehen haben, vielen Dank, ähm, ist das Flipped Classroom eine äh, gute Möglichkeit, Selbststudiumsphasen zu generieren, also auch selbstreguliertes Lernen zu, also zu initiieren bei den Studierenden. Vielen Dank. Und das kann man natürlich auch sehr gut mit digitalen Medien unterstützen. Ich werde da im Folgenden auch noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Einige Befunde zum Flip Classroom habe ich Ihnen mitgebracht, einfach weil es heute auch, in der Vorbereitung haben wir ja gesehen, einige Vorträge sind dazu da, dazu gekommen zum Flip Classroom. Einige aktuelle Befunde habe ich Ihnen mitgebracht, unter anderem diese recht aktuelle Meta-Analyse und da sind wir gerade wieder bei der Thematik, dass wir doch besser auf Meta-Analysen schauen sollten als auf Einzelstudien, die vielleicht noch nicht replizierbar sind oder repliziert werden können. Daher bin ich ganz froh, dass ich mich hierfür entschieden habe. Die Meta-Analyse von Cheng und Kollegen hat die Effekte von Flip Classroom auf den Lernerfolg untersucht und ja, zunächst einen insgesamt positiven, aber doch eher kleinen Effekt auf den Lernerfolg feststellen können über die untersuchten oder ausgewählten Studien in dieser Meta-Analyse. Es konnte hier auch gezeigt werden oder herausgefunden werden, dass der Effekt von Flip Classroom Settings keinerlei ähm, oder, oder unabhängig ist vom Bildungsniveau, also ganz egal, ob man Schülerinnen und Schüler in Flip Classroom Settings äh, bringt oder Studierende, hat hier in diesem Fall keine, ähm, keinen Effekt gehabt, also keine Auswirkungen, keinen Einfluss gehabt. Und äh, ein dritter, wie ich finde auch interessanter Punkt ist, ähm, da wir heute auch viele Fach Fachlichkeiten hier hatten, ähm, mittlere bis große Effekte von Flip Classroom Settings konnte man in künstlerischen und ge geisteswissenschaftlichen Fächern feststellen. Also da sind die Studierenden offensichtlich besser damit zurechtgekommen, könnte man meinen. Und äh, in den sozial- und naturwissenschaftlichen und auch Ingenieurswissenschaften äh, konnten die Effekte teilweise gar nicht gefunden werden, beziehungsweise waren eher klein oder mittlerer, mittlerer äh, Art. Eine zweite, noch etwas aktuellere Metastudie oder Meta-Analyse von Van Alten und Kollegen konnte auch zeigen, also im Übrigen hier auch wieder sozusagen die Untersuchung oder die, die Untersuchung, wie Flip-Classroom sich auf den Lernerfolg auswirkt, beziehungsweise auf die Zufriedenheit der Studierenden. Auch hier konnte ein positiver Effekt, aber auch eben ein kleiner auf den Lernerfolg festgestellt werden. Also diese, diese Befundlage zieht sich durch alle Studien offenbar durch. Ein zweiter Output sozusagen aus dieser Analyse war, dass Flip Classroom Settings eigentlich nicht zu einer höheren Zufriedenheit der Lernenden oder in unserem Fall vielleicht auch Studierenden führt, was ich interessant finde, weil wir doch heute einige, Vorträge auch hatten, wo es hieß, den Studierenden hat das Freude gemacht, die fanden das cool oder äh, irgendwo sowas in der Art, wurde berichtet und ähm, was äh, äh, zudem, oder der letzte Punkt äh, bei dieser Meta-Analyse, was zudem eben noch besonders hervorzuheben ist, dass äh, die didaktische Gestaltung von diesen Flip Classroom Settings in den untersuchten Studien eigentlich nicht klar nachvollziehbar war. Also es war nicht beschrieben, wie ähm, die äh, Selbstlernphase oder auch wie die In-Class, also die Präsenzphase, ähm, stattgefunden hat, wie sie abgelaufen ist, wie sie strukturiert vielleicht auch war. Das Einzige, was man sozusagen mitnehmen konnte, ist, dass, äh, oder feststellen konnte, dass im, ähm, im Selbststudium ähm, ab und zu mal Self-Assessment-Anwendungen platziert wurden, wie etwa Quizze, ich glaube, das sind es heute auch schon mal, gekommen äh, bei der ein oder anderen äh, Praxiserprobung, ähm, allerdings eben die In-Class-Aktivitäten, ähm, wie vielleicht äh, kooperatives Lernen oder auch ähm, ja, Einzellectures, also Mikrolectures, wurden überhaupt gar nicht beschrieben und das ist natürlich ähm, schwierig sozusagen auch dann mit diesem Ergebnis äh, weiterzudenken oder weiter zu äh, überlegen, wie man, ähm, ja, oder was, was für Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann. Gut, und nichtsdestotrotz noch eine Nicht-Meta-Analyse, sondern eine, eine Einzelstudie in dem Fall, äh, dennoch auch nicht weniger aktuell von äh, hier und Kollegen, die die Effekte von Flip Classroom auf die Lernzeit, den Lernerfolg und die Motivation untersucht haben. Motivation von Studierenden. Auch hier wieder der mittlere Punkt. Äh, insgesamt natürlich ein positiver Effekt, aber eben nach wie vor klein. Ja, hier wurde speziell auch die Prüfungsperformance, XM-Performance, äh, ins Blick, in Blickfeld gerückt. Ähm, ein zweiter Punkt, der Spacing-Effekt, den habe ich hier so übernommen, äh, konnte in dieser Studie gezeigt werden, dass die Lernzeit an sich eigentlich nicht größer wird durch flip Classroom Settings, also dass sie sich nicht... Äh, ja, also es, äh, ja, dass sie einfach nicht mehr wird in der Wahrnehmung der Studierenden, dass aber Lernen in diesen regelmäßig instruierten Abständen im Sinne von eben kontinuierlichen Flip Classroom Settings eben dann doch zu besseren Lernergebnissen führt. Und der dritte Punkt, den finde ich eigentlich am spannendsten an dieser Studie, und das ist heute in mehrfacher Ausführung auch schon angeklungen, nämlich die unterschiedliche Vorbereitung der Studierenden in diesen Flipped Classroom Settings, diese Heterogenität, die sich da auftut, hat natürlich massive Auswirkungen auf den Diskurs und auf das Lernen und Arbeiten in der Präsenzphase im Kontaktstudium. Was hat es damit auf sich? Was, was können das für Gründe sein? Also einerseits hier in dieser Studie zumindest diskutiert, ist es so, dass Studierende mitunter die zusätzliche ja Vorbereitung, was ja eigentlich quasi eigentlich auch Lernzeit ist, wenn man es im traditionellen Sinne betrachten würde, also in einer ganz klassischen Vorlesung, diese sogenannte oder in, ich sage es mal in Anführungsstrichen zusätzliche Lernzeit eben als Belastung empfunden haben. Also es ist tatsächlich als Extra Work wahrgenommen worden und nicht als ja, tatsächlich normale Studienzeit. Das ist der eine Punkt und der andere äh, ist der, dass Studierende relativ offenbar relativ wenig äh, über selbstreguliertes oder selbstgesteuertes Lernen wissen, dass sie da kaum eigene Strategien haben, kaum Fähigkeiten und dadurch äh, auch äh, in gewisser Weise überfordert sind von Flip Classroom-Settings äh, dieser Art. Und ja, das hat natürlich Auswirkungen, wie schon gesagt, auf den Diskurs in der Präsenzphase. Heißt zum Beispiel, äh, dass äh, gut vorbereitete Studierende, vielleicht weniger von so einer Präsenzphase profitieren können, weil eben in der Präsenzphase für die weniger gut vorbereiteten Studierenden nochmal nachgearbeitet werden muss, nochmal was erklärt werden muss. Es findet keine Vertiefung statt, keinen Transfer etc. Von daher ist sozusagen das nicht für jedermann erfolgsbringend. Gut, also ich glaube, da kommt noch einer. Äh, wichtig äh, scheint also zu sein, dass die Studierenden auf Flip-Classroom-Settings oder Lernumgebungen dieser Art auch gut vorbereitet werden, dass sie gut äh, begleitet und, und unterstützt werden, um eben äh, Überforderungen oder auch Anstrengungen oder Missverständnissen entgegenzuwirken. Und ich habe das hier mal zusammengefasst in dem äh, kleinen Satz auf die Qualität, der Implementation kommt es an, also auf die Umsetzung, auf die Qualität der Umsetzung und Begleitung, Unterstützung von äh, Flip Classroom Settings, aber auch von anderen Lernumgebungen, die für Selbststudium oder auch äh, also selbstreguliertes oder fremdreguliertes Lernen äh, äh, vorgesehen sind. Digitale Medien können hier äh, in verschiedener Form. Äh, unterstützen. Sie können nicht nur die Lehrenden unterstützen in der Vorbereitung ähm, für zum Beispiel Flip-Classroom-Settings oder auch Exkursionen hatten wir heute und dieser Art. Sie können also die Lehrenden vorbereiten, äh, unterstützen bei der Vorbereitung, aber eben auch die Studierenden während des Selbststudiums und natürlich auch während der Präsenzphase. Wenn wir jetzt einen kurzen Schwenk machen, äh, und uns mal die aktuelle Lage anschauen an den Universitäten und den Hochschulen mit dem Monitor Digitale Bildung. Vielleicht ist Ihnen das Dokument schon bekannt. Sie müssen auch nicht im Einzelnen versuchen, die Zahlen jetzt zu lesen. Äh, wird äh, relativ schnell klar, dass an den Hochschulen nach wie vor ähm, sehr häufig Präsentationsmedien, genau wie das, was ich hier gerade tue, nämlich PowerPoint-Folien vorzutragen, verwendet werden. Also das ist ganz oben links der ganz lange Balken mit fast 100%. Also mit anderen Worten, es ist noch nicht, noch nicht in alle Bereiche, noch nicht in alle Dekanate oder Fachbereiche vorgedrungen, dass man außer Folien nicht auch noch was anderes machen kann oder andere digitale Medien anwenden kann. Ein zweiter Punkt ist, dass äh, sehr selten äh, digitale Medien eingesetzt werden, um selbstreguliertes Lernen zu unterstützen oder, ja, oder Phasen des selbstregulierten Lernens. Wir haben heute sehr schöne Praxisbeispiele kennengelernt äh, mit Ex äh, Exkursionen und äh, Moodle-Einsätzen und Flip-Classroom-Settings und so weiter. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Leuchtturmprojekten an den Hochschulen, ist völlig klar, auch in der Uni Tübingen, da darf ich mir auch selber auf die Schulter klopfen, das machen wir natürlich auch. Diese Zahlen hier sagen aber eher, ich ähm, habe es hier noch ein bisschen vorbereitet, die Ausstattung ist gut, wunderbar, aber Didaktik ist noch ausbaubar, Dieses ist sozusagen ein Zitat entnommen aus äh, dieser, dieser, diesem Bericht. Jetzt hatte ich gerade gesagt, die, auf die Qualität der Implementation kommt es an, beziehungsweise die Didaktik könnte vielleicht noch ausbaubar sein. Und das führt mich ganz gezielt zu einem Konzept, zu einem Modell der Sicht- und Tiefenstrukturen. Möglicherweise ist Ihnen das auch schon einmal äh, über den Weg gelaufen. Äh, wenn man von Qualität, von Lernprozessen spricht, dann muss man zwangsläufig weggehen von den Rahmenbedingungen, in denen Lernprozesse stattfinden. Man muss reinschauen, was eigentlich genau passiert. Was passiert in so einer Selbststudiumsphase? Was passiert in einer Präsenzphase? Wie lernen die Studierenden? Wie können Lernprozesse überhaupt initiiert werden, damit sie qualitätsvoll sind? Und um das zu tun, schaut man die tiefen Strukturen an von in der Schule würde man sagen von Unterricht, hier an der Uni oder an den Hochschulen würde man sagen die tiefen Strukturen von Lehrformaten, von Lehrangeboten. Und was, genau, und was, was steckt dahinter? Ähm, Sichtstrukturen, das ist schon ein bisschen angeklungen, da geht es eher um Organisationsmerkmale, Lehrmethoden, Sozialformen. Also alles, was unter dem Begriff Flip Classroom zusammengefasst ist, ist sozusagen auf Sichtstrukturebene äh, beschrieben und identifiziert. Was jetzt im flip Classroom für Lernprozesse stattfinden und welche Qualität diese Lernprozesse auch äh, haben können, das wird eben mit den tiefen Strukturen äh, sie, äh, beschrieben oder kann identifiziert werden. Und hier spielt die kognitive Aktivierung eine ganz entscheidende Rolle, und zwar die kognitive Aktivierung der Studierenden durch das, was in ja, diesen Lernarrangements, in diesen Lernsettings von den Lehrenden, ja, angeboten wird, gegeben wird, welche Art von Aufgabenstellung zum Beispiel gegeben wird. Ist diese Aufgabenstellung eher der Art, dass Faktenwissen abgefragt wird oder ist die Aufgabenstellung eher problemorientierter Art, sodass quasi von einem aktuellen Standpunkt oder Wissensstandpunkt vielleicht noch nicht gleich eine Antwort gefunden werden kann auf die Frage. Neben der kognitiven Aktivierung ist natürlich die konstruktive oder wie wir sagen instruktionale Unterstützung ein wichtiger Punkt, nämlich wie sozusagen Prozesse auch begleitet werden können. Ich werde gleich noch ein bisschen genauer das ausführen. Also wenn man jetzt von den tiefen Strukturen aus gedacht weitergeht, also mit dem Hintergedanken, es geht um kognitive Aktivierung und eine oder um die Qualität, um den Grad der kognitiven Aktivierung, dann kann man sich einerseits anschauen, okay, was können denn die digitalen Medien, die wir einsetzen, eigentlich an Potenzial oder was bringen die an Potenzial mit und es äh, gibt da ein ganz wunderbares ähm, Modell, das RED-Modell, vielleicht ist Ihnen das auch schon bekannt. Und mit diesem Modell äh, kann man so ein bisschen äh, beschreiben, was digitale Medien können oder eben vielleicht noch nicht können oder äh, was sie einem äh, ermöglichen. Auf der, sage ich mal, untersten, ich nenne es mal Qualitätsstufe, dem Replacement, sprechen wir von Medien, die ähm, eigentlich eine traditionelle Herangehensweise einfach nur ersetzen. Also ich Nehme statt einer Videokassette eine MP4-Datei oder so. Ja. Also, das bringt sozusagen wenig, also da steckt wenig Potenzial drin, um äh, kognitive Aktivierungen anzustoßen und dergleichen. Bei der zweiten äh, Qualitätsstufe Amplification sprechen wir schon davon, dass digitale Medien eine Effizienzsteigerung ähm, ja, äh, ermöglichen äh, für Lehr-Lernmethoden und auch für die Erreichung von Lernzielen. Und auf einer dritten Qualitätsstufe der Transformation. Das sind dann digitale Medien, hier angedeutet mit dieser äh, VR-Brille. Das sind Medien, mit denen man ja eigentlich bisher noch nicht realisierbare Lern- und Lernmethoden ermöglichen kann. Und auch es ergeben sich mitunter eben auch neue Lernziele durch äh, diese, diesen äh, Einsatz der Medien. Das RED-Modell ist eine Möglichkeit, sich eben mit dem Potenzial digitaler Medien auseinanderzusetzen, wenn es um die Qualität von Lernprozessen geht und auch um den Grad der Qualität. Eine andere Herangehensweise, und die eben sich ganz gezielt auf die Lernprozesse bezieht, ist hier mit diesem, das Sie heute schon kennengelernt haben, das ICAP-Modell möglich. Ich habe von Herrn Fischer... Natürlich die Folien gesehen, die kenne ich auch schon von früher. Von daher sei es mir erlaubt, hier nochmal einen, einen äh, äh, eine kleine Erinnerung oder eine kleine Rekapitulation von dem, was, äh, äh, äh, was heute Morgen schon gesagt wurde. Also das meinte ich jetzt gar nicht äh, böse, Herr Fischer, das war eigentlich ein Kompliment, weil wir kommen ja aus derselben Ecke. Ähm, genau, also Medien ist das eine. Potenzial der Medien, das RED-Modell. Auf der anderen Seite können wir uns die Lernprozesse anschauen und da gucken, welche Qualitätsstufe an Lernprozessen können wir eigentlich ähm, erreichen, wir, damit meine ich wir Lehrende an den Hochschulen, welche Lernprozesse können wir initiieren und äh, auf welcher Stufe sozusagen. Und ich werde es einfach mal ganz kurz durchsausen durch diese Stufen auf der ganz untersten Stufe, Passive. Ist völlig klar, dass was Sie jetzt gerade tun, ist passives Lernen. Vielleicht denken Sie auch in Wirklichkeit oder gerade eben an was ganz anderes. Sie hören einfach zu und Sie tun gar nichts. Das Gleiche würde vielleicht passieren, wenn Sie in einem Flip Classroom Setting sich befinden, sich lediglich ein Lehrvideo anschauen, ohne das jetzt abwertend zu meinen. Auf einer aktiven Lernprozess, eben auf dieser zweiten Qualitätsstufe, wenn Sie jetzt beispielsweise während meines Vortrags, wenn ich Sie am Anfang gebeten hätte, notieren Sie sich doch bitte mal die für Sie drei wichtigsten Punkte von dem, was ich heute erzähle. Dann wären Sie sozusagen in eine, auf eine gewisse Art und Weise aktiviert. Ja? Sie würden äh, mithören, mitdenken, vielleicht innerlich auch sich Fragen überlegen, die Sie mir hinterher stellen wollen. Ähm, da sind wir also auf dem, aktiven, auf dem aktiven Level und wenn wir jetzt an die äh, kognitive Aktivierung denken, von der ich vorhin sprach, wo es darum geht, Aufgabenstellungen ähm, zu generieren, die eben über das Faktenlernen hinausgehen, also die Problemlöseprozesse anregen können, dann müssen wir sozusagen auf die zwei obersten Stufen hüpfen und ähm, konstruktiv und interaktive Lernprozesse versuchen zu initiieren. Also die Studierenden in Situationen bringen, wo sie ihre eigenen Gedanken zum erklären sollen, wo sie Hypothesen aufstellen sollen, wo sie ähm, die Gültigkeit von Wissen oder die Gültigkeit von äh, Inhalten prüfen sollen, wo sie auch Argumente austauschen sollen und so weiter. Das ist natürlich schwierig. Insgesamt betrachtet, wenn man sich jetzt überlegt, in um so einem Selbststudium, im selbstregulierten Lernen, sollen die Studierenden sich jetzt sozusagen selber solche Lernprozesse oder Lernsettings schaffen. So ist das eigentlich nicht gemeint. Also es ist eher so gemeint, dass wenn wir Flip-Classroom-Settings generieren oder andere Selbststudiumsphasen begleiten, dass wir dann durch bestimmte Maßnahmen, kleinere oder größere, eben versuchen, solche Prozesse anzuregen, die auf einer eben etwas höheren Ebene, der Qualitätsebene liegen. Gut, das immer wieder beim selbstregulierten Lernen im Studium. Ich würde ganz gern anhand der zwei rot markierten Punkte noch einige Beispiele vortragen, also der zweiten Lernphase, Lernstrategien einsetzen und auch Lernstrategien oder das eigene Lernen überwachen und regulieren. Welche Beispiele oder welche Möglichkeiten gibt es äh, da äh, auf Hochschulebene? Wir haben heute schon eine ganze Reihe von praxisorientierten und praxiserprobten, erfolgreich erprobten Szenarien und auch ja, Möglichkeiten kennengelernt. Ich möchte es noch ergänzen durch äh, zum Beispiel das Führen eines Lerntagebuchs, äh, Ihnen ist sicherlich hier in der Schweiz äh, das Lerntagebuch äh, .cs bekannt von Dominik Petko. Möglicherweise würde mich tatsächlich mal interessieren, wer von Ihnen diese, ähm, dieses Plugin oder auch diese Anwendung äh, kennt, vielleicht sogar nutzt. Einer? Jetzt gucke ich mal da oben. Keiner? Also tatsächlich nur einer. Gut, dann empfehle ich Ihnen, sich das unbedingt mal anzuschauen. Also hier wurde ein. Plugin äh, äh, programmiert und erstellt, mit dem man eben äh, Daten geschützt und auch Öffentlichkeitsgeschützt Lerntagebücher führen kann, äh, gemeinsam mit den äh, äh, Studierenden. Es gibt hier verschiedene Möglichkeiten. Ähm, die äh, auch hier im ersten Punkt angedeutet, dass äh, die Studierenden eben regelmäßig und kontinuierlich sich mit ihrem eigenen Lernprozess und auch den Inhalten auseinandersetzen können und das eben äh, auf dieser Plattform im Übrigen, was äh, eine, ein Webblog äh, darstellt, auch in Gruppen tun können und eben in auch in äh, Kooperation oder auch in Interaktion mit den Lehrenden. Und weil ich gerade sagte Interaktion mit den Lehrenden, das immer wieder beim letzten Punkt, auch hier bei Lerntagebüchern sowie auch bei Flip Classroom Settings überall ist es wichtig, eine gezielte kognitive Anregung auch zu schaffen, instruktional Unterstützung zu geben, damit die Studierenden eben in solchen Lern- oder Selbstlernstudiumsphasen studiumsphasen nicht überfordert sind, nicht Reis ausnehmen oder was auch immer frustriert oder unmotiviert sind. Und am Ende sozusagen möglicherweise schlechte Prüfungsergebnisse haben. Eine Möglichkeit, ähm, wie man eine solche instruktionale Unterstützung oder Anregung geben kann, ist die Gabe von Prompts. Prompts, das können Leitfragen sein, das können Hinweise sein oder ja, andere Anregungen in anderer Form, wie zum Beispiel hier äh, in, äh, vorgeschlagen, äh, der Prompt oder die, die Anregung äh, innerhalb eines Lerntagebuchs. Bitte oder nein, wie können Sie die aus Ihrer Sicht zentralen Punkte mit eigenen Worten wiedergeben? Das wäre sozusagen ein, eine Anregung, ein Prompt, um Studierende quasi während ihres Selbststudiums ein klein Weg anzuleiten und ja, kognitiv zu aktivieren. Relevant oder wichtig ist natürlich bei diesen Prompts auch, dass der Zeitpunkt und die Sequenz der Prompts einen bestimmten Einfluss hat, also typischerweise oder Gut geeignet ist es zum Beispiel, wenn Prompts nicht nur am Ende eines Lernsettings kommen, sondern einfach äh, quasi phasenweise und bestimmte Lernabschnitte auch äh, begleiten, und ab, äh, begleiten und unterstützen oder abschließen können. Ich habe Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das äh, wir gerade in der Universität Tübingen ähm, durchgeführt haben, äh, zum Beispiel Einsatz von Prompts. Wie Sie auf dem Bild sehen können, haben wir Studierende gebeten. Zunächst einmal, also es sind Lehramtsstudierende, wir haben sie gebeten, kleine Micro-Teachings von eigenen, also sie haben Unterrichtskonzepte entstellt, die sie vorgetragen haben in Micro-Teachings. Das heißt, es sind ungefähr 10- bis 12-minütige kleine Sequenzen, also Ausschnitte aus einer Unterrichtsstunde, und diese Micro-Teachings, die haben wir video, äh, videografiert, aufgezeichnet und anschließend ähm, in ein äh, entsprechendes ja, Online-Tool hochgeladen. In dem Fall hier war das Edo-Break. Mittlerweile nutzen wir da auch Ilias-Funktionen. Äh, Ilias ähm, genau. Und äh, dann haben wir die Studierenden gebeten, auf diese Micro-Teachings, also auf äh, ihren Kommilitoninnen, ein Feedback darauf zu geben. Ähm, also quasi im Sinne eines Peer-Feedbacks. Und um die Qualität dieses Peer-Feedbacks zu erhöhen, also um eben kognitiv zu aktivieren, um zu instruieren, haben wir Prompts gegeben, und zwar ganz bestimmte Prompts, die sich eben auf, die, auf, die, äh, in, auf den Inhalt ähm, nicht nur des, des ganzen Lernsettings haben, sondern eben auch ganz spezifisch auf diese Micro Teachings. Es ging hier nämlich dabei oder darum, ähm, um den Einsatz digitaler Medien im Unterricht, im Fachunterricht, in dem Fall im Wirtschaftsunterricht. Ja, und ähm, ein Ergebnis war, also ich habe hier mal ein Beispiel mitgebracht: ähm, ein Ergebnis dieser ähm, Peer, -fe -fe Peer Feedback-Kommentare war, auch finde ich gut, schreibt also eine Studierende, dass du die Schülerinnen und Schüler die Mindmap selbst erstellen, hast, äh, selbst erstellen lässt, da sie so angeregt werden, ihre eigenen Wissensstrukturen zu erarbeiten und somit später leichter damit lernen können. Ich gebe ganz offen zu, ich habe äh, in dem Datensatz etwas länger gesucht, um eine wirklich... Perfekte, äh, perfekten Feedback-Kommentar zu finden, die waren natürlich nicht alle so. Ja? Also äh, viele Studierende haben sich nach wie vor schwer getan, zu kommentieren, zu annotieren und auch mit den Prompts oder auch äh, äh, in Verbindung mit den Prompts dann in, äh, quasi den richtigen Punkt zu treffen. Und im Übrigen ist bei dieser kleinen Mini-Studie auch rausgekommen, dass durch die Gabe unserer Prompts die Studierenden dazu geneigt waren, mehr Lob auszusprechen. Also es wurde sehr häufig so wie gesagt wie, das fand ich jetzt gut, Punkt. Oder das war jetzt cool, Punkt. Und dann kam nicht mehr. und Also das war sozusagen äh, äh, ein klein wenig, sage ich mal, äh, frustrierend, äh, wenn ich es jetzt mal so vorsichtig ausdrücken darf. Äh, heißt aber auf der anderen Seite auch, dass wir natürlich unsere Prompts entsprechend äh, weiterentwickeln werden und dann ist im kommenden Sommersemester die zweite äh, Phase dieser Studie auch, einleiten. Ein weiteres Beispiel, und ich komme jetzt so langsam auch zum Schluss, ein weiteres Beispiel ist, dass, dass man Studierende in Selbstlernphasen, im Selbststudium dazu anregen kann, multimediale Selbsterklärungen zu gestalten, zu erstellen. In wenigen Punkten ist es, glaube ich, heute auch schon angeklungen. Ich habe, glaube ich, beim letzten Vortrag äh, davon, äh, Sie haben davon gesprochen, dass Ihre äh, Studierenden äh, selber auch Lernvideos erstellen. Genau das ist damit gemeint. Ähm, lernen durch Lehren. Ähm, äh, Herr Lachner hat es hier als täglich Brotvariante benannt. Es klingt so ein klein wenig abgedroschen im Sinne von, das kann man es immer irgendwie machen. Ich finde es äh, anspruchsvoller, als, äh, als es äh, zu, äh, zu, äh, zu scheinen mag oder zu scheinen anspruchsvoller, als es ist. Oder, ja. Äh, denn hinter, äh, hinter, der, ähm, hinter der zugrunde liegenden Idee Lernen durch Lehren steht, äh, steht das Modell äh, Lernen durch Selbsterklären. Also wie kann ich äh, äh, durch mein eigenes Erklären äh, jemand anderem etwas äh, mitteilen. Ne? Ein erster Punkt, ganz klar, also in Studien, äh, in einer ganzen Reihe von Studien mit, äh, ist, äh, ja, äh, konnte festgestellt werden, dass Lernen durch Erklären einen wirklich großen Effekt hat auf den Lernerfolg und zwar deutlich größer als das Lernen durch reines Zusammenfassen oder Wiederholen. Ein zweiter wichtiger Punkt, und da sind wir wieder bei der kognitiven Aktivierung oder bei dem Grad oder der Qualität des Lernprozesses, der hierbei stattfindet, beim Lernen durch Erklären werden deutlich anspruchsvollere kognitive Prozesse eben angeregt, weil die gespeicherte Information zunächst einmal abgerufen werden muss und dann in dem Kontext eines Erklärvideos, im Kontext eines Storyboards und so weiter, eben neu sortiert werden muss und gewissermaßen auch wieder neu abgespeichert werden muss, letzten Endes. Und... Das Erklären ist natürlich auch, oder führt auch zu tiefergehenden Lernprozessen, zu einem tiefergehenden Elaborieren, weil man die Erklärung für ein ganz bestimmtes Publikum auch vorbereitet. Also Vielleicht erinnern Sie sich oder vielleicht haben Sie schon mal versucht, Ihren Kindern zu erklären, was Sie beruflich tun. Sie werden vielleicht festgestellt haben, dass Sie das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun, dass Sie andere Worte verwenden, dass Sie vielleicht didaktisch reduzieren, wenn man so will. Ja. Genau das ist damit gemeint. Also dadurch, dass äh, das, was es zu erklären gibt, neu formuliert werden muss, auf ein bestimmtes Publikum angepasst werden muss, auf ein, also ein bestimmtes Anforderungsniveau auch, ähm, dadurch werden eben die Informationen entsprechend vertiefter, tiefer verarbeitet. Und schließlich letzter Punkt, äh, metakognitive Prozesse werden natürlich auch angeschlagen oder getriggert, Dahingehend, dass man natürlich verstehen muss, was man erklärt. Also man muss auch ein klein wenig prüfen und überwachen dass über das, was ich überhaupt was ich zu erklären habe und ob ich das eigentlich selber verstanden habe, diese Lerninhalte. Gut. Eine allerletzte Folie, die sozusagen das Thema Selbsterklären oder Lernen durch Selbsterklären noch ein klein wenig sozusagen empirisch vertieft. Es ist jetzt sicherlich nicht möglich, ja, das in aller Breite auszuführen, aber wenn Sie Erklärvideos oder Formen dieses Studiums oder dieses Lernens anwenden wollen, dann sollten Sie vielleicht darüber nachdenken, ob Sie sprechend, also mündliche Erklärungen, also im Sinne eines Lehrvideos erwähnen oder ob Sie schriftliche Erklärungen wählen. Denn hier hat man beispielsweise festgestellt, das sind die äh, Kollegen Hogeheide und auch meine äh, geschätzte Kollegin die äh, Frau äh, Jakob in München äh, in Tübingen, Entschuldigung. <lacht> man hat also festgestellt, dass das mündliche Erklären in Lehrvideos deutlich also größere lernen also ein größeres also ein besseres lernergebnis nach sich zieht als wenn man schriftlich erklärt das ist sozusagen ein relativ junges forschungsfeld man ist hier dabei noch weiter zu gucken was, was da dafür für schlussfolgerungen rauszuziehen sind daraus gezogen werden können beziehungsweise was die gründe auch dafür sein könnten ein zweiter punkt ist zum punkt modalität auch, dass man äh, äh, herausgefunden hat, dass äh, ja, der Zeitpunkt dann, äh, also der Zeitpunkt äh, für wir, der, die Erklärung während des Lernprozesses auch eine relativ wichtige Rolle spielt, ähm, also sprich... Äh, es gibt die Version, man kann nach dem Lernen sozusagen ein Erklärvideo erstellen, man kann aber auch oder eine Erklärung äh, generieren, man kann aber auch während des Lernprozesses ähm, äh, Zwischenerklärungen generieren und dieses In-between, also diese Zwischenerklärsequenzen haben in der Tat zu besseren Lernergebnissen geführt als diese einmalige ähm, ja, Erklärsequenz am Ende einer Lernsession. Gut, die Voraussetzungen des, sind, des Lernenden sind natürlich wichtig. Handelt es sich um Novizen oder Experten ähm, im Sinne von äh, jüngere oder ältere Studierende? Äh, wie gut äh, sind sie sozusagen in äh, derartige Lernumgebungen schon äh, eingewöhnt? Und letzter Punkt, äh, wirklich allerletzter Punkt, ist ähm, die Kombination sozusagen. Und jetzt immer wieder bei den digitalen Medien und auch bei dem Potenzial digitaler Medien auf. Von mir aus gerne der letzten Stufe des RED-Modells, durch digitale Medien, wie zum Beispiel hier Book Creator, vielleicht ist Ihnen das bekannt, oder auch Padlet oder andere Softwareanwendungen, ist es möglich, beim Erklären sehr verschiedene Quellen heranzuziehen, also multimediale Erklärvideos zu gestalten, indem man Links einfügt, Hyperlinks, Bilder, kleine Filmchen und so weiter. Und das ist natürlich etwas, was es früher ich sage jetzt früher, ja, vor einigen Jahren, eben noch nicht in der Form gab und was eben noch nicht möglich wäre. Und das ist ein relativ schönes Beispiel dafür, dass eben digitale Medien äh, auch diesen kognitiven Lernprozess gut unterstützen können. Gut, da wäre noch eine Zusammenfassung, aber ich denke, es passt.